Wir kommen dann zum Aufruf der zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte. Gegonkt ist. Wer jetzt nicht hier ist, ist selbst schuld. Die parlamentarischen Geschäftsführer möchte ich noch fragen. Wir können beginnen. No? Auch gut, Jawohl. Dann entspricht die Reihenfolge der Abstimmung der Reihenfolge der Aufrufe am heutigen Tage. Ich beginne mit dem Tagesordnungspunkt 56. Entschließungsantrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Förderprogramm Distral, Drucksache 20-3682. Wer dem Entschließungsantrag zustimmt? stimmt das Handzeichen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, AfD, DIE LINKE und die Frau Kollegin Walter. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen. Enthaltungen gibt es keine. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 6 zweite Lesung Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, zweites Gesetz zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, bitte ich um ein Handzeichen. SPD, Linke, FDP, Westerging, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, AfD und die Frau Kollegin Walter. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung abgelehnt. Dann rufe ich auf den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD Würdigung der Opfer der sozialistischen Diktatur, Drucksache 203679. Die AfD-Fraktion hat hier namentliche Abstimmung beantragt. Ich schaue einmal nach einer Fängst du an, bitte. Ja. Ulrika Alex Tarek Al-Wazir Katrin Anders Lina Arnold Sabine bechle scholz Dirk Bamberger Jürgen Banzer Dr. Ralf-Norbert Bartelt Elke Barth, Nein. Alexander Bauer, Nein. Frank Tilo Becher, Nein. Holger Bellino, Nein. Peter Beuth, Nein. Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Nein. Christiane Böhm, Nein. Karl Hermann Boldorf, Nein. Ja. Volker Bouvier, Silvia Brünnel, Nein. Dr. Matthias Büger,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 Dr. Horst Falk, Nein. Martina Feldmayer, Thorsten Felstehausen, Karina Fissmann ist entschuldigt, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Nein. Sandra Funken, Nein. Klaus Gagel, ja. Dirk Gaw, Kerstin Geis, Nadine Gersberg, Nein. Lisa Gnadl, Nein. Eva Goldbach, Nein. Dr. Frank Grobe, ja. Stefan Grüger, Nein. Gernot Grumbach, Nein. Dr. H.C. jörg Hahn, Nein. Karin Hartmann, ja. Erich Heidkamp, ja. Christian Heinz, Nein. Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Herrmann, ja. Priska Hinz, Nein. Heike Hofmann, Nein. Markus Hofmann, Nein. Andreas Hofmeister, Nein. Hartmut Honka, Nein. Knut John, Nein. Bijan Kaffenberger, Nein. Ralf, Rolf Kahnt, ja. Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Nein. Kaya Kinkel, Kai Klose Nein. Wiebke Knell Nein. Elisabeth Kula Nein. Gerald Kummer Nein. Robert Lambrou ja. Jürgen Lenders Thorsten Leveringhaus Nein. Andreas Lichert ja. Angelika Löber Nein. Frank Lorz Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, nein, Felix Martin, nein. Daniel May, nein. Markus, Hans-Jürgen Müller, nein. Jörg Michael Müller, nein. Karin Müller, nein. Regine Müller, nein. Stefan Müller, nein. Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas Claudia Papst-Dippel Manfred Penz. Moritz Promny Nein. Yanki Pürsün Nein. Lucia Puttrich Dr. Rainer, Dr. Dr. Rainer Rahn Habe ich jetzt nicht gehört? Claudia Ravensburg Michael Reul Boris Rhein, Nein. Volker Richter, ja. René Rock. Nein. Meine, mal einen Moment, meine Damen und Herren. Ich bitte, nur mit Ja, Nein oder Enthaltung hier zu antworten. Jede andere Äußerung ist nicht zulässig, und die höre ich auch nicht gern. Günter Rudolph, Nein. Michael Ruhl, Nein. Max Schad, Nein. Jan Schalauske, Nein. Marion Schardt-Sauer. Lukas Schauder Nein. Hermann Schaus Nein. Gerhard Schenk ja. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz Ka Katrin Schleenbecker Mirjam Schmidt Nein. Heiko Scholz ja. Dimitri Schulz ja. Armin Schwarz Nein. Uwe Serke Dr. Daniela Sommer, Sade Sönmetz, Frank Steinrath, ja. Oliver Stirböck, Nein. Manuela Strube, Nein. Ismail Tippi, Oliver Ullott, Nein. Tobias Utter, Nein. Joachim Feilmann, Bernd-Erich Vohl, ja. Matthias Wagner, Nein. Astrid Wallmann, Nein. Alexandra Walter, Kathi Walter, Nein. Thorsten Warnecke, Nein. Sabine Waschke, Nein. Marius Weiß, Dr. Nein. Ulrich Wilken, Nein. Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, ja. Janine Wissler. Nein. Meine Damen und Herren, haben sich alle an der namentlichen Abstimmung beteiligt? Das ist der Fall. Dann Zählt einmal aus. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis bekannt. Es wurden abgegeben 134 Stimmen, mit Ja stimmten 17, mit Nein 117. Damit ist der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD abgelehnt.